Es freut mich, Herr Lamprecht, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, um hier in der Bibliothek des Zentrums für jüdische Studien mit mir ein wenig über Antisemitismus zu sprechen. Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, für das Gespräch. Ja, der zentrale Begriff ist schon gefallen. Wie wird denn Antisemitismus heute definiert? Ich würde vielleicht bei der Beantwortung der Frage ein bisschen weiter ausholen, nämlich mit der Frage, warum ist es überhaupt notwendig, den Antisemitismus zu definieren und äh, da muss man äh, sich dessen bewusst sein, dass äh, bis äh, zum Nationalsozialismus und zum Holocaust äh, der Antisemitismus ein selbstverständlicher Teil des politischen Diskurses war und Antisemiten als Antisemiten in Erscheinung getreten sind. Das heißt, äh, diese Frage, die heute so virulent wird, nämlich der genauen Definition von Antisemitismus, hat sich eigentlich bis zum Nationalsozialismus in der Form nicht gestellt, da die Antisemiten öffentlich als Antisemiten aufgetreten sind. Durch den Holocaust war der Antisemitismus im politischen Diskurs äh, verböhnt Er war sozusagen diskreditiert und äh, das bedeutet allerdings nicht, dass er verschwunden ist. Ganz im Gegenteil, es gibt äh, trotz des Holocausts äh, eine Kontinuität des Antisemitismus, auch neue Formen des Antisemitismus. Aber äh, die Frage, was Antisemitismus ist, braucht immer stärker sozusagen eine Definition dessen und sozusagen eine Benennung und es äh, ging immer um die Frage, ist etwas antisemitisch oder nicht, da sozusagen dieser, der, der Antisemitismus und Antisemiten stets abgestritten, abgestritten wurde. Daher sozusagen braucht es und braucht es noch immer sozusagen eine klare Definition des Antisemitismus, wobei hier sich in den letzten Jahren gezeigt hat, dass äh, unterschiedliche Definitionen ins ins Rennen gebracht werden. Und es hat ganz, ganz viel auch damit zu tun, dass einfach auch die äh, Felder, in denen Antisemitismus zum Tragen kommt, sich ausdifferenziert haben. Und es betrifft vor allem äh, den Umgang, oder sagen wir so, das Thema rund um den Auskonflikt, Also ein Antisemitismus, der sich äh, auf Israel, auf den Auskonflikt bezieht. Antizionismus sieht man einbezieht und hier sozusagen braucht es entsprechende äh, Definitionen. Also in den letzten Jahren sind ja vor allem zwei Definitionen äh, intensiv diskutiert worden. Einerseits die Definition der IRA, der International Holocaust Remembrance Alliance, und die hat eine Arbeitsdefinition vorgelegt. Ich zitiere sie ganz kurz. Äh, Zitat. Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Juden, die sich als Hass gegenüber Juden ausdrücken kann. Der Antisemitismus richtet sich in Wort oder Tat gegen jüdische oder nicht-jüdische Einzelpersonen und oder deren Eigentum, sowie gegen jüdische Gemeindeinstitutionen oder religiöse Einrichtungen." Zitat Ende. Es gibt eine zweite Definition, das ist die äh, Jerusalem Declaration on and Andesemitism, die äh, vor kurzem äh, der IRA-Definition zur Seite gestellt wurden, die einen ziemlich ähnlichen Wortlaut hat. Äh, beide Definitionen unterscheiden sich weniger also sozusagen in der grundsätzlichen Definition, als in einem, nämlich einem anderen Punkt, nämlich diese Definitionen gehen einher mit Beispielen. Sozusagen, das, die Schwierigkeit beim Antisemitismus gegenwärtig ist sozusagen, es gibt die Definition, aber die Frage, die immer, immer so gestellt wird, sozusagen, ab wann beginnt Antisemitismus, wo endet Antisemitismus. Und beide dieser Definitionen, äh, geben ganz konkrete Beispiele. Und hier unterscheiden sie sich, während die Eurodefinition definition äh, einen doch eine gewisse Anzahl an Beispielen im Kontext des Nordkonfliktes äh, thematisiert, äh, geht die Jerusalem Declaration sozusagen einen, einen Schritt zurück in der Form oder einen anderen Weg und versucht hier sozusagen etwas differenzierter mit dieser Frage des Nordkonflikts entsprechend umzugehen. Warum ist das wichtig mit den Beispielen? Das ist deshalb wichtig, weil sozusagen genau diese Frage, diese, diese, diese der Vorwurf des Antisemitismus ein zentraler Gegenstand des politischen Diskurses in unseren Gesellschaften ist und es braucht jetzt sozusagen einfach Präzisierung, zu sagen, okay, wo beginnt beispielsweise legitime Kritik an der Politik äh, eines Staates und wo endet diese legitime Kritik und wird zu Antisemitismus? Und hier braucht es sozusagen eine klare Definition, um dann letztendlich damit arbeiten zu können. Mhm. Welche Schlüsse ziehen wir also für uns aus, diesen Definitionen? Der zentrale Schluss, den ich daraus ziehen würde, ist sozusagen, es braucht die Definitionen und die klare Benennung, was denn Antisemitismus ist, die Sichtbarmachung dessen, was Antisemitismus ist, um dagegen vorgehen zu können. Man muss es sozusagen klar artikulieren, man muss es klar aufzeigen, klar benennen, was ist Antisemitismus, um dann letztendlich den Antisemitismus auch wirklich bekämpfen zu können. Es braucht also dieses ganz klare, das klare Gespräch darüber. Wie sieht es denn mit Antisemitismus in Graz und an der Universität Graz aus? Als Historiker würde ich zunächst einmal den Schritt zurückgehen. Und hier muss man einfach feststellen: erstens Universitäten sind nicht immer eingebettet in allgemeine politische und kulturelle Entwicklungen. Das heißt, auch die Universität Graz ist nicht eingebettet ganz zentral auch in die Geschichte der Stadt Graz, aber nicht nur der Geschichte der Stadt, sondern auch des gesamten, des gesamten Raumes und die entsprechenden politischen Strömungen. Und hier ist für Graz festzuhalten, dass sich Graz ab den 1880er Jahren, also im späten 19. Jahrhundert, zunehmend als deutschnationale Stadt positioniert hat. Von Heinrich von Dreitschke kommt auch, wenn man so will, die, die, die Bezeichnung Graz, die deutscheste Stadt der Monarchie. Hier sieht man auch schon sozusagen seinen Gegenpol zu Wien, der Reichshaupt- und Residenzstadt, die man als sozusagen diese Metropole des Vielvölkerstaates mit den unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen der Monarchie, während hier Graz sich sozusagen als deutsche nationale Stadt positioniert. Und diesem Deutsch -nationalen, äh, dieser deutschnationalen Identität ist letztendlich der Antisemitismus, aber auch der Antislawismus ganz zentral eingeschrieben. Das heißt, diese, diese Positionierung als deutschnational bedeutet für Graz eine klare Abwehrhaltung gegenüber äh, dem Südosten, äh, gegenüber der äh, slawischen Bevölkerung in der Monarchie, aber vor allem sozusagen in der Steiermark, und auch ganz zentral ist dem sozusagen Antisemitismus eingeschrieben. Das ist sozusagen ein Selbstbild der Stadt Graz und hier positioniert sich die Universität in ähnlicher Art und Weise. Das heißt, Universität und Gesellschaft gehen hier Hand in Hand. Wobei man schon festhalten muss, die Universität Graz ist natürlich auch immer sozusagen eine internationale Universität. Das ist sozusagen ein, ein Aspekt, der aber schon durchaus bedeutsam, bedeutsam war für die Universität Graz. Vor allem bedeutsam im ganzen Bereich der Studierenden. Also die deutsche Studentenschaft am Südgraz St. Graz war antisemitisch äh, und die Streitigkeiten zwischen den unterschiedlichen Lagern in dieser deutschen nationalen Studentenschaft waren eher die, in der Frage, so Wer ist antisemitischer? Also weniger so zum Pro- und Kontra-antisemitismus, äh, sondern eher die Frage, so zum Wer ist denn hier antisemitischer? Äh, dieses Klima führt auch letztendlich dazu, dass an der Universität Graz stets nur eine sehr kleine Zahl von jüdischen Studierenden äh, studiert hat. Wir sprechen hier von äh, Größenordnungen zwischen 50 und 100 Studierenden, die so bis ja, im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert an der Universität Graz studieren, bei einer Gesamtstudentenzahl zwischen 1.500 und 2.000, 2000 äh, Studierenden. Das heißt, man sieht ja schon. Die Universität Graz ist zwar ein, eine attraktive wissenschaftliche Einrichtung, aber sozusagen nicht attraktiv für jüdische Studierende. Im Gegensatz beispielsweise zur Universität Wien, wo einfach die Anzahl der jüdischen Studenten entsprechend größer war. Man muss ja sagen, dass die jüdische Gemeinde in Wien auch entsprechend, entsprechend größer, größer war. Das heißt, was wir feststellen müssen, ist tatsächlich, dass der Antisemitismus unter den Studierenden, aber nicht nur, sondern auch zum Teil unter den Lehrenden, virulent war an der Universität Graz. Es gab Ausschreitungen, Aussperrungen, Übergriffe auf, auf jüdische Studenten, aber nicht nur auf jüdische, sondern auch auf italienische, auf äh, slawische Studierende seitens der deutschnationalen, deutschnationalen Studierenden. Äh, klarerweise spielt hier dann die Zeit des Nationalsozialismus eine zentrale Rolle. Teile der Studentenschaft haben den Nationalsozialismus unterstützt. Nach 1945 gibt es einerseits eine Kontinuität des Antisemitismus im entsprechenden deutsch-nationalen Milieu. Ich würde aber meinen, dass er gegenwärtig, zumindest sichtbar, keine Rolle spielt. Ich würde mich aber auch nicht behaupten trauen, dass er nicht vorhanden ist. Der Antisemitismus, wenn man sich die aktuellen Studien sich anschaut, ist vorhanden. Es gibt einen Antisemitismus und der Antisemitismus ist ganz zentral im Kein, keine Angelegenheit des gesellschaftlichen politischen Randes, sondern der Antisemitismus entspringt immer im Zentrum der Gesellschaft und damit ist natürlich auch die Universität davor nicht gefeit. Das bringt mich jetzt auch schon zu meiner nächsten Frage. Inwieweit braucht es denn eine solche historische Analyse für unser gegenwärtiges Zusammenleben und Zusammenarbeiten? Ja, da würde ich vielleicht auf zwei Punkte hinweisen. Der, der, der eine Punkt bezieht sich ganz konkret auf eine Studie, die 2020 veröffentlicht wurde, ein Antisemitismusbericht in, in Bezug auf Österreich, aufgegeben, im Auftrag gegeben von der österreichischen Bundesregierung. Und äh, neben unterschiedlichen Dingen äh, zeigt diese Studie einen Punkt tatsächlich, dass äh, jene äh, Befragten oder Personengruppen, die äh, aktiv äh, eine Vergangenheitspolitik, Erinnerungspolitik befürworten, äh, wesentlich weniger anfällig für Antisemitismus sind, als wie jene, die sozusagen diese, eine kritische Vergangenheitsbewältigung oder Erinnerungspolitik ablehnen. Das heißt es gibt hier eine Korrelation äh, zwischen Antisemitismus und äh, Erinnerungspolitik, die ganz klar sagt sozusagen diejenigen, die sich positiv zur Erinnerungspolitik und zur äh, Vergangenheit, in, in einer kritischen Aufarbeitung der Vergangenheit in Bezug setzen, sind weniger anfällig für Antisemitismus als jene, die diese Form von Erinnerungspolitik ablehnen. Das heißt, sich erinnern bringt einfach sozusagen Vorteile in der Frage der Prävention von Antisemitismus. Der andere Punkt ist natürlich, dass. Äh, Wissenschaftseinrichtung, aber nicht nur Wissenschaftseinrichtungen, jede Institution sich einfach mit der eigenen Geschichte auseinandersetzen muss und soll. Vor allem auch vor dem Hintergrund, dass nicht daraus im Prinzip ein Selbstverständnis als Institution entsteht. Sozusagen, wie sehen wir uns, wie verstehen wir uns? Sozusagen, als Universität, als Forschende, was sind sozusagen unsere moralischen, ethischen Grundlagen? Und sozusagen, hier braucht sozusagen eine kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Institutionengeschichte um dann letztendlich auch ein Commitment zu finden, dass man sich als Einrichtung manchen Werten verpflichtet, wie Demokratie, Menschenrechte, einer liberalen Gesellschaft, einer offenen Gesellschaft. Und deswegen braucht es ganz zentral diese kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit. Mhm. Herr Lamprecht, vielen herzlichen Dank für Ihre Erläuterungen, die ich sehr spannend gefunden habe. Und ich danke für Ihren Beitrag zu diesem MOOC. Ja, ich danke für die Einladung.